Guten Abend zusammen. Wir starten mit einer kleinen Verzögerung. So, Freitagabend. Ähm, der Laser schneidet gerade noch ein bisschen Schaumstoff für die Kopfhalter. Das ist der Krach, den man da vielleicht im Hintergrund jetzt hören kann. Wir wollten euch ganz kurz... Äh, über den Status informieren. Ihr habt ja das Posting gelesen. Wir sind also aktuell ein bisschen an Überstunden schieben hier, produzieren diese Gesichtsschutzschirme für diverse Arztpraxen, Kliniken und so weiter. Also zu dem Teil selber. Die Entwicklung an sich, die hat geschlagene fünf Tage gedauert, inklusive der Erprobung. Was wird dann erprobt an so einem Teil? Es wird natürlich getestet, wie ist der Tragekomfort von dem Teil? Lässt es sich vernünftig desinfizieren. Also, das haben wir eben halt fünf Tage lang gemacht, zusammen mit der Helios Klinik in Berlin. Die haben das dann für uns mitgetestet und erprobt. Da ist dann wenige Stunden nach der ersten Erprobung auch schon das erste Kind zur Welt gekommen, bei der diese Schirme eben halt verwendet wurden. So, wir haben jetzt die Produktion von dem Gesichtsschutz begonnen. Am Mittwoch haben wir den Zuschnitt begonnen. Und am ähm, Donnerstag und Freitag wurde jetzt montiert. Ähm, wir haben in diesen ähm, zweieinhalb Arbeitstagen jetzt 1.277 Stück produziert ähm, und 2.083 Ersatzschirme. Nächste Woche werden wir eine Stückzahl zwischen 3.400 Stück und 3.600 Stück produzieren und 14.000 Ersatzschirme dafür. Jetzt wird sich der eine oder andere von euch fragen, wie schaffen wir solche abartig hohen Mengen, ähm, obwohl wir eigentlich hier eine kleine Firma sind und wir ja auch parallel noch ganz normal die Näherei weiter betreiben. Das ist eigentlich ganz einfach. Ähm, aktuell durch diese Corona-Krise sind viele Unternehmen in Schieflage geraten. Auch hier bei uns im Umkreis ähm, sind viele kleine Unternehmer betroffen, die ihre Geschäfte schließen mussten. Die ähm, ja, Friseure, Nagelstudio, Intersport, was weiß ich. Also da sind wirklich verschiedenste Geschäfte immer betroffen gewesen und wir haben die angesprochen und haben halt geguckt, ob die Leute Lust haben für uns quasi im Stücklohn diese Teile zu montieren. Das heißt wir bezahlen eine feste Vergütung pro montierten Gesichtsschutz. Jeden Morgen fährt jemand von uns rum, bringt denen die Zuschnitte und holt die fertig montierten Teile ab. Aktuell haben wir vier solcher Heimarbeitsplätze eingerichtet. Die schaffen aktuell zwischen 576 und 648 Stück pro Tag zu montieren. Ähm, wir haben einen Zuschnittsdienstleister uns mit ins Boot geholt. Äh, der hat vorher für die Automobilindustrie gearbeitet. Da die gerade bei dem nichts abrufen, äh, machen wir das jetzt. Äh, der macht jetzt eben halt nächste Woche für uns 14.000 Zuschnitte vorne von diesem ähm, Kunststoffschirm. Und dann haben wir noch eine äh, uns rangeholt die bei uns hier mit vor Ort ist. Das heißt, die äh, arbeitet jetzt hier Vollzeit mit. Ähm, solange bis eben halt diese Produktion irgendwann beendet ist und hilft uns hier vor Ort den Laser ähm, zu bestücken. Für uns selber ähm, ist es so, dass die Produktion eigentlich überhaupt nicht betroffen ist. Ähm, bei uns ist quasi das Team äh, Zuschnitt und Versand betroffen. Das heißt, äh, der Laser ist natürlich jetzt rund um die Uhr mehr oder weniger ausgelastet. Also gestern äh, ist der Laser 19 Stunden am Stück gelaufen. Heute Morgen läuft er auch seit 5.30 Uhr durchgehend. Jetzt haben wir kurz nach 18 Uhr, ich denke mal zwei Stunden läuft er noch. Ähm ja, und Versand natürlich. Ne? Also, wir haben heute, wie gesagt, 1200 Stück verschickt. Das heißt, auch hier werden fleißig Pakete gepackt. Das kann also einfach bedeuten, dass ihr eure Sachen jetzt ein bis zwei, drei, vier Werktage später bekommt. Ähm dann müsst ihr euch jetzt leider hinten anstellen. So, ähm Natürlich schiebt nicht nur ich hier Überstunden, sondern eben halt auch meine Leute. Der Jan zum Beispiel, der jetzt auch gerade zuguckt. Die Vicky, die beiden ziehen ja auch Vollgas mit, sonst wäre das gar nicht möglich in der Form. Wir haben Lieferanten, die sehr flexibel sind, die uns sehr schnell mit Material beliefern. Auch da nochmal ein Dankeschön, dass die das alles mit uns jetzt hier mitmachen. Und jetzt möchte ich euch nochmal ganz kurz das Teil selber zeigen. So, da ist er, der Gesichtsschirm. Das Ding wiegt nur 98 Gramm, ist also relativ bequem zu tragen, auch über längeren Zeitraum. Der Schirm vorne, der kann ausgetauscht werden, das heißt, wenn diese Scheibe irgendwann zerkratzt ist oder doch je trüb werden sollte vom Desinfizieren, kann man diese Scheibe vorne einfach austauschen. Oben ist ein 10 mm dickes Kopfpolster verbaut. Da ist es halt wirklich bequem, das Ding auch zu tragen. Länge wird eingestellt über einen 25 mm Gummiband. Ähm, ja, was gibt es sonst dazu zu sagen? Die verwendeten Kunststoffe sind alle Lebensmittel echt. Ähm, Kleber, Schaumstoff, die ganzen Kunststoffe, die schaffen das ähm, ganz entspannt, ähm, ja, 90 Grad eben halt abzukönnen. Der Schirm hier vorne, der kann theoretisch äh, eingekürzt werden. Also es gibt natürlich das Problem bei kleinen Menschen, dass wenn die nach unten gucken, der Schirm auf die Brust stößt. Also den kann man einfach mit einer Schere abschneiden. Das Ding ist also wirklich One Size Fits All. Ja, das war es eigentlich schon. Also ich wollte euch nur kurz ähm, das Produkt zeigen, euch informieren. Wir produzieren diese Dinger jetzt hier in riesigen Mengen. Ähm, ich bitte euch um Verständnis, dass wir damit nicht den Handel beliefern, sondern eben halt tatsächlich jetzt die Krankenhäuser ähm, bzw. die anderen Stellen. Das wird bei uns ein bisschen mit übers das ähm, Landratsamt gesteuert, wer jetzt hier einen konkreten Bedarf hat. Ähm, ja, das war's. Wenn jetzt keiner eine frage zu dem teil hat dann würde ich den stream jetzt auch schon gleich beenden ähm, wie gesagt hier nochmal mal ganz kurz die hard facts für euch alle auf einen blick wir haben das ding in fünf tagen entwickelt und getestet wir haben dann in drei tagen 1277 stück montiert und äh, 2083 ersatzteile hergestellt ähm, nächste woche werden wir zwischen 3.240 und 3600 stück produzieren äh, und 14.000 ersatzschirme die Kapazität, die wir euch liefern können von dem Ding, beträgt 576 bis 648 Stück pro Tag. Ähm, genau, das Ganze schaffen wir nur, weil wir äh, Unternehmer dazu geholt haben, die von der Corona-Krise betroffen waren, die jetzt in Heimarbeit in ihren Geschäften für uns ähm, eben halt diese Teile montieren. Also vielen Dank auch nochmal ähm, an die Jungs und Mädels, falls da einer von euch zuguckt. Vielen Dank. Ähm, ja, das wär's. Vielen Dank, Leute, fürs Zugucken.